Liebe Frauen, liebe Kolleginnen, heute ist der Internationale Frauentag am 8. März. Ein Tag, an dem weltweit daran erinnert werden soll, dass Frauen nicht nur Pflichten haben, sondern auch Rechte. Es geht hier vor allem immer darum, über die ganzen Jahrzehnte seit Bestehen dieses Tages, dass in der Arbeitswelt, auch in der Familie und im täglichen Leben Frauen gleichberechtigt sein sollen und müssen. Wir sind sehr stolz darauf, dass es bei uns in der Stadt Graz in vielen Bereichen gelungen ist, diese Gleichberechtigung zu erreichen, wie zum Beispiel bei unserer Holding Graz. In diesem Sinne möchte ich mich gerade am heutigen Tag bei allen Frauen und Kolleginnen bei der Stadt Graz und bei der Holding ganz herzlich für ihren Einsatz bedanken. Sie sorgen dafür, dass die Stadt Graz ein schönes Gesicht tagtäglich hat und vor allem die Infrastruktur und die Dienstleistungen am Laufen gehalten. werden. Also, ich bin die Merker. Mein Name ist Lilia. Und ich bin Metalltechnikerin. Und ich bin Straßenbahnfahrerin. Meins ist speziell so Schloss- und Maschinenbau. Das heißt, jetzt zum Beispiel wenn irgendein Zaun oder so zu machen ist, dann machen wir das. Oder wenn bei einem Fahrzeug jetzt irgendein Schrauben gewechselt wird oder zum Beispiel eine Bordwand repariert wird, machen wir das auch. Viele Menschen denken, dass unser Beruf, eher von Männern dominiert ist. Das stimmt aber nicht. Früher war das mal so. Die erste BIM-Fahrerin ist Ende der 80er Jahre eingestellt worden. Aber mittlerweile ist das schon fast ausgeglichen, sowohl bei uns als auch in anderen Bereichen. Also ich habe mich fürs Technische immer schon interessiert, auch weil ich im Clan war. Und dann habe ich da geschnuppert und das hat mir einfach am besten gefallen. Wir sind ein Team. Wir arbeiten gemeinsam für Graz. Wir geben der Stadt ein weibliches Gesicht.